Speziell für mich in Swisskills einfach zu Messen mit allen anderen, also Konkurrenten. Es sind ein mega cooles Team und einfach hauptsächlich auch, auch eine Erfahrung. Es ist mega cool. Ich finde es eine super Chance, dass wir hier mitmachen. Alors, pour moi, de participer aux Swisskills, c'est l'occasion d'une vie. Enfin, ça se présente qu'une fois dans la vie. Ich bin super heikel, hier zu sein und die anderen zu Speziell an den Swiss Skills ist, dass grad, äh, der Beruf gesehen, wie er wirklich ist. Nicht nur auf den Fotos oder auf äh, Videos, sondern dass er gesehen, wie wir hier am arbeiten, sind, egal bei welchem Beruf. Hier ja, teilzunehmen, äh, gibt mir ein cooles Gefühl, es ist etwas Gutes, es ist für alle. Schüler und auch für Kandidaten etwas zu Ich finde, es speziell an der Swiss Skills ist sicher, dass du deinen Beruf präsentieren kannst für die Schüler, die hier die Prüfe anschauen können. Und auch, dass du mal mit dem Publikum einen Wettkampf für deine Klassenkameraden machen kannst. si sì, è davvero speciale perché sinceramente non pensavo che potessi essere il secondo e classificarmi per qua e per quello è davvero mi sento onorato per essere qua. Beh, la grande differenza da la Bern Expo, della SwissKills e altri è sicuramente che ci sono di più posti da vedere, anche diversi eh, mestieri e sicuramente questo è qualcosa di bello e, e vale la pena di guardarlo.